Ja, guten Tag, liebe Zuseherinnen, guten Tag, liebe Zuseher. Herzlich willkommen wieder mal bei unserem Café Stillpoint. Äh, ja, ich heiße euch herzlich willkommen, äh, alle Interessierten und weniger Interessierten. Aber die werde ich schon noch packen, dass es sich mehr interessiert. Okay. Uh, ja, wir, haben, wir sind wieder mal im Café Steelpoint gelandet, aber vielleicht seht ihr es schon ein bisschen. Uh, ich habe den Herrn Ober und den Besitzer gefragt, ob ich heute meine Werkstätte im Café Steelpoint öffnen darf. Und er hat gesagt: Naja, noch einigen Zögern. Uh, er hat gesagt: Ja, passt schon. Uh, und zwar wird es heute eine Embryologie-Werkstätte geben. Das ist heute der erste Teil und gedacht ist, dass wir so circa einmal in der Woche eine uh, Embryologie-Werkstätte fortlaufend haben, sodass wir. Am Ende ein schönes Bild über die embryonale Entwicklung über die, die neun Monate haben. Ich habe schon bei der Diana Stöckel nachgefragt, ob sie mir ein bisschen mithelfen würde. Haltet mir die Daumen, dass ich sie noch gut überreden kann. Bitte, Diana. Okay. Ähm, ja, ich habe heute meine Maske gepackt und meine Einkaufstasche. Und war heute einkaufen, wie Sie seht. Es duftet richtig, schöne Sachen zum Essen, ein bisschen was zum Spielen haben wir heute da. Ja, ein Maßband. Ja, das werden wir heute alles brauchen. Uh, falls ihr daheim ein Plastilin habt, uh, scheint es euch nicht mitzunehmen. Vielleicht können wir auch gemeinsam basteln. Uh, beim nächsten Mal gebe ich euch eine Anleitung, wie man Plastilin uh, selber herstellen kann, ich glaube ich aus Mehl oder so ähnlichen Sachen. Na gut, aber ich glaube, nächste Woche kann man schon ein bisschen mehr einkaufen gehen. Es war gar nicht so einfach, Plastiline zu bekommen. Uh, danke an Raimund und seine. Tochter, die haben mich das sehr unterstützt, na gut, äh, ja, gehen wir in Medias Res und da muss ich gleich einmal was erklären, äh, wie Sie wissen, äh, Schwangerschaft wird immer in 40 Schwangerschaftswochen eingeteilt und das hat schon seine Berechtigung, man zählt da ab dem äh, ersten Tag der letzten Menstruation vor der Befruchtung, aber Faktum ist, wenn wir jetzt Embryologie besprechen, äh, dass wir nicht von der Menstruation ausgehen können, sondern von der Befruchtung ausgehen können. Und das führt manchmal zu so ein bisschen Verwirrungen, weil in der Literatur, vor allem wenn man im Internet was nachschaut, steht dann vierte Schwangerschaftswoche und eigentlich ist die zweite Schwangerschaftswoche gemeint. In embryologischer Literatur steht dann relativ genau der exakte Tag. Also immer bewusst sein, immer vorher schauen, wenn hier zweite, dritte, vierte, fünfte Schwangerschaftswoche steht und weiter immer zu achten, ist es jetzt eben die Schwangerschaftswoche oder ist es der Zeitpunkt der embryonalen Entwicklung? Also bei SSW ist meistens die Schwangerschaftswoche gemeint. Okay. Generell ist mir auch wichtig, es geht hier um Entwicklungen und Entwicklung heißt, dass es einen Anfang gibt, aber vielleicht auch ein Ende, das Ende der Entwicklung liegt eigentlich meines Erachtens nicht wirklich bei der Geburt, sondern geht deutlich weiter. Wir werden das auch bei den weiteren Werkstätten ein bisschen genauer durchbesprechen. Aber auch dessen dürfen wir uns bewusst sein. Die Geburt ist nicht das Ende unserer Werkstätte. Na gut, ähm, ja, Embryologie ist ein Teil, der immer wieder in der Osteopathie vorkommt. Und ich merke schon auch in meinem Unterricht über Embryologie, für manche Schülerinnen und Schüler ist so die große Frage, naja, wozu brauchen wir das? Ist es jetzt wirklich wichtig oder nicht? Und für manche ist es extrem wichtig, manche weniger. Aber ich glaube, es zahlt sich aus, da immer wieder eine Ahnung zu haben über diese embryonale Entwicklung. Was ich eben heute machen möchte, ich möchte euch so ein bisschen erstens mal motivieren, uh, das Interesse hier zu finden. Uh, und dann möchte ich euch uh, so ein bisschen eine Ahnung geben, was die Zellen so machen während der embryonalen Entwicklung. Uh, und dann werden wir so einen kleinen Überblick haben über die ersten acht Wochen, uh, eher von der Größe her, damit wir uns gut orientieren können. Und heute werden wir uns die erste Woche ganz genau anschauen mit unserer Werkstätte. Okay. Fangen wir mal an mit der Motivation und so ein bisschen die Erklärung, warum Embryologie wichtig ist. Okay, ähm, ihr seht jetzt hier ein paar Bilder. Ah, so, jetzt liegt sie schon gerade. Äh, ein paar Bilder mit, mit Muster drinnen. Und das ist jetzt genau das, um was mir geht. Wir haben den Anspruch in der Osteopathie, dass wir sagen wir wollen wenn wir das gesamte Gesamtheit betrachten, alle Zusammenhänge betrachten und ihr wisst das selber auch, glaube ich, aus der Praxis heraus eine Gesamtheit zu betrachten, ist fast unmöglich. Was wir betrachten können, ist ein Muster. Ein Muster ist eine Wiederholung von etwas, was vorher schon war und immer wieder kommt. Und wenn ich ein Muster erkennen kann, dann weiß ich wie es weitergeht. Ja. Und wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein, etwas analysieren möchte, wie ein, Bull, äh, wie ein Bild, dann achte ich ganz genau auf entsprechende Muster. Ja, also ich will jetzt gar nicht auf diese Bezeichnungen gehen oder die Einzeichnungen bei der Mona Lisa oder ein Bild auch hier vom, vom Dürer, wo es hier sehr äh, stark um, um, die, um, äh, um die goldene Mitte geht, um die goldene Schnitt geht. Aber ihr seht, man kann in jedem Bild verschiedene Muster erkennen. Und wenn ich ein Muster erkannt habe in einem Bild, dann kann ich mit dem weiterarbeiten. Ja, dann kann ich zum Beispiel auch wissen, ob dieser, wie der Künstler gedacht hat, was er sich gedacht hat. Und wenn dieses Bild sich weiterentwickeln würde, wie er es weiterdenken würde. Ja, und wie sich das Bild weiterentwickeln würde, sofern dieses Bild eben etwas Lebendiges wäre. Ja, etwas Lebendiges sind durchaus auch Beziehungen. Und da machen wir das auch das Gleiche. Ja, wenn wir uns kennenlernen auf einer Party und beginnend mit mehr Interesse, auch woanders, dann fragen wir auch immer wieder nach Muster. Wir fragen ein bisschen, wie war so die Vergangenheit dieses Menschen und aus dieser Vergangenheit heraus kann man so ein bisschen erachten, naja, wie könnte es mit dem werden. Also, und warum sollten wir nicht in unserer Entwicklung, in der Entwicklung des Menschen, in der Ontogenese des jeden einzelnen Menschen nicht an den Anfang gehen, weil am Anfang zeigen sich wirklich sehr klar die Muster heraus und das wollen wir auch ein bisschen rausarbeiten. Na gut, und was wir sicher auch durch die Embryologie erfahren können, sind Zusammenhänge. Ich habe hier wieder nur Symbolbilder verwendet. Wir sehen hier den Phrenikus, mein Tierfragma, hier Teile vom Vagus äh, mit, äh, mit dem Grenzstrang zum Beispiel. Äh, es ist nämlich faszinierend. Die Anatomie besteht aus Zusammenhängen. Ja, wir können sie sehen, wir können sie erkennen. Aber die große Frage ist, warum sind die Zusammenhänge so, wie sie sind, das erklärt uns die Embryologie. Ja? Also warum zum Beispiel der Nervus phrenicus aus C3, C4, 5 herum kommt und hinunter zum Diaphragma zieht, das ist per se jetzt nicht logisch, ja? es könnte auch ein, ein, ein Dorakaler-Spinalnerv sein, der äh, das Diaphragma versorgt und zum Teil tun sie auch welche, zu dem kommen wir später. Äh, aber warum das jetzt so ist, dass der Impfung von C3-C4 kommt, das erklärt sich die Embrologie, durch die Embryologie. Warum Organe so liegen, wie sie liegen, erklärt sich eigentlich nur durch die Embryologie. Und das zu wissen, hat durchaus einen Sinn. Naja, und wozu es natürlich auch wichtig ist, eine Ahnung von der Embryologie zu haben, nämlich vor allem dann, wenn wir schwangere Frauen begleiten wollen äh, in dieser Situation. Ja? Äh, wir wollen nämlich die schwangere Frau unter anderem auch unterstützen, weil sie selber auch manchmal Unterstützung braucht, aber auch, um äh, den heranwachsenden Embryo-Fötus äh, zu unterstützen, den wir per se oft durch Behandlungen nicht wirklich berühren können, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir machen können. Wir können durchaus äh, die Unterstützerin für diesen Embryo, für diesen Fötus eben auch unterstützen. Und da zahlt es sich durchaus aus, zu wissen, was passiert wann, zu welcher Zeit, wie schaut da gerade die Entwicklung aus und was ist das ja relevant. Wir werden es in einer anderen Werkstätten noch genauer anschauen, aber zum Beispiel muss uns bewusst sein, dass in den ersten zwei Wochen, ja, wo oft die Frau es gar nicht weiß, dass sie schwanger ist und wir es von außen noch weniger wissen höchstwahrscheinlich, das ist die erste Zeit, das ist die Plastogenese. Das sind ja die ersten zwei Wochen, das ist die Zeit, wo sich äh, die Keimscheibe entwickelt. Mehr oder weniger die zweiblättrige Keimscheibe, das ist die Zeit äh, auch, äh, wo es zur Einnistung kommt, nach einer Woche erst. Äh, und das ist vor allem eine Zeit, äh, wo es um alles oder um nichts geht. Ja, hier kommt es ganz oft zu so, äh, frühen Aborten äh, und man schätzt, dass es in etwa 50% der Fälle passiert. Ja, das wären die ersten zwei Wochen. Dann haben wir ab der dritten Woche, sprechen wir von der Embryogenese. Ja, in der Embryogenese, das ist jetzt die Zeit, im Beginn der dritte Woche bis Ende ungefähr achte Woche, auch eine Zeit, wo die schwangere Frau das äh, jetzt nicht sichtbar erkennt, aber durchaus durch so äh, Symptomatiken wie Übelkeit oder vor allem durch einen schwang positiven Schwangerschaftstest. In dieser Zeit, die wir jetzt eben Embryogenese denken, äh, nennen, da entwickeln sich die Organe. Ja. Also, ersten zwei Wochen, Plastogenese, liegt die Grundlage. Von der dritten bis achten Woche entwickeln sich die Organe. Ja. Das heißt nicht, dass Sie ab der achten Woche, und wie gesagt, äh, das wäre eben die zehnte Schwangerschaftswoche, das heißt nicht, dass hier schon die Organe fertig sind, beileibe nicht, ja, und es gibt auch manche Organe, vor allem das Gehirn, die für die Entwicklung länger brauchen. Und ich gehe mit meinen Fingern gleich weiter, weil das dauert eigentlich zumindest bis zur Pubertät. Aber es bedeutet, hier in den ersten acht Wochen ist das Organ schon angelegt. ja Und wenn es hier zu Störungen kommt, dann haben wir wirklich starke äh, Defekte. Und hier habe ich auch eine Phase, wo der Austausch zwischen Mutter und Kind ganz deutlich ist. Ja? Also hier wird äh, äh, Kommt es hier zu Störungen der Mutter, irgendwelche teratogene Stoffe wie Medikamente, Alkohol und so weiter, die wirken sich sehr vehement dann aus. Ja. Ab der neunten Woche sprechen wir von der Fetalperiode, ja, und ich habe hier ganz bewusst den Balken, ein bisschen nicht so perfekt, weitergeführt, weil eben, wie gesagt, die Entwicklung geht auch nach der Geburt eigentlich weiter, ab der neunten Woche geht es mehr oder weniger ums Wachstum. Wir sehen hier so ein Symbolbild. Achtet jetzt nicht auf die Größe, da gibt es extreme Größenunterschiede. Aber vom Symbolbild her sehen wir, eigentlich schaut jetzt unser Fötus, also hier nennen wir ihn als Fötus, relativ ähnlich aus. Er hat schon alles. Er hat seine Beine, seine Extremitäten, seinen Kopf, der noch deutlich größer ist im Vergleich zum Rumpf. Aber im Prinzip schaut es doch schon dem Endprodukt sehr ähnlich aus. Ja, hier in dieser Phase ist die Vulnerabilität dadurch gegeben, dass das Gehirn eben noch wachsen muss, dass es wichtig ist, dass die Plazente hier gut funktioniert. Hier gibt es manchmal Minderversorgungen und die äußern sich dann zum Beispiel durch einen kleinen Wuchs während der Schwangerschaft oder auch vielleicht eine verminderte Amnionflüssigkeit. Und das zu wissen, wo ist gerade die Entwicklung in unserer Phase der, der Schwangerschaft, ja, das zahlt sich schon aus, weil dann wissen wir auch ganz gut, wie wir die Frau unterstützen müssen, was gerade wichtig ist. Wir werden das, in, glaube ich, in der nächsten Werkstätte, wenn uns das noch genauer anschauen. Okay, also, warum brauchen wir noch Embryologie? Naja, ganz simpel und einfach, weil unsere osteopathischen Konzepte darauf beruhen. Ja, also, ähm, Vielleicht nicht so ungefähr von, sehr stark von André Dellastil begründet, aber vielleicht doch mehr von Sutherland zum Beispiel, wo sehr viele grandiosokrale Konzepte durchaus auch verknüpft sind mit der embryonalen Entwicklung oder eigentlich interessanterweise oft sie sich erklärt haben durch das Verständnis der embryonalen Entwicklung. Ja, man muss den beiden Herren zugute halten. Es gab schon einiges an Wissen, aber natürlich ist dieses Wissen, was wir über die Embryologie haben, heute deutlich fortgeschrittener. Wobei ich ehrlich sein muss, wir wissen noch ganz, ganz wenig. Und hier ein Symbolbild mit jean pierre Barral, der schon bedeutend war auch für die viszerale Entwicklung und die, sehr viele viszerale Konzepte äh, sind auch begründet mit durch die embryonale Entwicklung. Äh, Denkt es nur an die Motilität zum Beispiel. Ja, also um osteopathische Konzepte zu verstehen, brauchen wir auch das Verständnis über die Embryologie. Ja, und auch um klinische Muster zu verstehen, ja, zum Beispiel warum? es bei einem Prolaps zu einer radikulären Symptomatik kommt, das kann ich nur verstehen, wenn ich auch die Embryologie verstehe. Ja, da kann ich nur die Zusammenhänge kriegen. Ja, und da ist es natürlich sehr offensichtlich, bei kongenitalen Störungen äh, zahlt es sich aus zu wissen, wann war das Problem an der embryonalen Entwicklung äh, und wie war das Problem. Ja, also zum Beispiel hier haben wir einen Klumpfus, das ist ganz spannend zu wissen, was ist jetzt der Grund dafür gewesen. Ja, das kann manchmal eine Enge sein oder manchmal kann es auch eine neurologische Störung sein. So, das war jetzt einmal die Begründung für, warum zahlt es sich aus, Osteopathie zu machen. Ja, also, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen motiviert. Vielleicht haben wir jetzt auch ein paar Ihr Plastilin schon gezückt. Und äh, zu dem werden wir jetzt nämlich kommen, jetzt möchte ich euch nämlich noch ein bisschen was erklären äh, in Bezug auf die einzelne Zelle während der renalen ja, Also, äh, es ist klar und offensichtlich, dass die Zellen wächst, ja, wir starten ja mit einer Zelle, ja, wir nennen sie dann Zygote, wir schauen uns das noch genauer an, aber wir starten ja mit einer Zelle. Und es ist klar, die wird sich vermehren, die wird mehr werden. Aber sie tut auch viel anderes. Und um die embryonale Entwicklung zu verstehen, ist dieses viele andere zu verstehen auch ganz, ganz wichtig. Ja? Und das werden wir uns einmal anschauen. Das Erste, was die Zelle nämlich machen, oder nicht nur das Erste, äh, neben der Teilung eben, äh, ist äh, die Differenzierung. Die erkläre ich euch jetzt mal mit diesen Dingen. So, schaltet sie mir wieder um auf die obere Kamera. Ich habe da oben eine Kamera, wie ihr seht, und habe immer die Angst, dass sie mir einen Kopf hat. Ja? Okay, wir haben eine Zelle. Ja? Eine Zelle hat so einen ähnlichen Grundaufbau. Ich gebe zu, sie schaut normalerweise nicht so aus wie diese meine Zelle hier. Aber was auf jeden Fall jede Zelle in sich trägt, ist eine entsprechende DNA. Und das hat jede unsere Zellen. Mit ein bisschen Einschränkungen, zum Beispiel, wie es Erythrozyten haben, äh, haben keine äh, DNA mehr. Aber mehr oder weniger hat jede Zelle eine DNA. Das hat natürlich auch die erste Zelle, die Zygote. Und die erste Zelle, die Zygote, die, die nennen wir Totipotent. Totipotent heißt, aus dieser Zelle kann noch alles werden. Ja, also ihr seht, aus dieser Zelle kann noch ein ganzes Männchen da werden. Ja. Aber was machen jetzt die einzelnen Zellen in einzelnen Schritten, die ich euch schon in der ersten Woche erklären werde? Die einzelnen Zellen machen Differenzierungsschritte. Sie differenzieren sich und sie determinieren sich. Was heißt differenzieren? Da nehme ich mir jetzt ein Buch her, da habe ich ein Buch vorbereitet. Also, das ist jetzt ganz unwichtig, was da draufsteht, aber im Prinzip ist die DNA nichts anderes wie ein... Buch. Die erste Zelle kann in diesem Buch komplett noch hineinblättern und kann alle Seiten aufmachen, die sie hat. Ja. Äh, mit jedem Differenzierungsschritt schränke ich meine Kapitel ein. Äh, Stück für Stück werden die eingeschränkt. Ja. Am Anfang kann ich mir fast noch alles aufmachen ja, und Stück für Stück weniger. Seht hier zum Beispiel so Markierungen ja. und dann gibt es Zellen, die können jetzt nur mehr hier aufmachen. Ja. Also die DNA wieder, wieder bei der, wird ja, Entschuldigung, bei der Transkription und Translation wirklich auch geöffnet, wie ein Buch, und dann kann ich diesen Teil ablesen. Ja? Aber jedes einzelne Zellen ist nicht mehr fähig, das komplette Buch zu öffnen, sondern nur mehr einen kleinen Teil, wie wir es hier zum Beispiel haben, in dem blauen Teil. Ja? Und das heißt schlussendlich, dass aus einem totipotenten Stück für Stück, also wir sprechen dann von pluripotent, multipotent, sind zum Unipotent, dass aus einem alles-möglich-machenden Zelle unterschiedliche Entwicklungsstufen gibt ja, und Spezialisierungen. Ja. Also, schlussendlich wird dann aus einem allen möglichen, wird dann was Spezielles, ja. entweder wird dann ein Jedi-Ritter draus oder ein, ein, ein, ein, ein, ein Trooper, glaube ich die, oder ein, ein, ein Org oder ein Soldat oder ein Bauarbeiter und so weiter. Also wir differenzieren uns Stück für Stück, ja, und diese einzelnen differenzierten Zellen sind nicht mehr fähig auf die gesamte DNA zuzugreifen, sondern nur mehr auf ein speziell. Ja. Aber sie haben jetzt dafür ganz spezielle Eigenheiten, die sie auch wunderbar ausführen können. Also so ein Ork kann super äh, klopfen zum Beispiel. Okay. Also das wäre mal... Wichtig, dass uns das bewusst ist, Stück für Stück differenzieren sich Zellen. Okay, Was machen Zellen auch noch? So. Äh, was Zellen auch noch können, sie können ihre Struktur verändern. Und dann muss ich mal ein bisschen in meiner Werkstatt was herrichten. Äh, nichts zum Essen, eher zum Spielen. So. also wir haben jetzt hier lauter einzelne Zellen. Ja. Und neben der Differenzierung einzelner Zellen ist auch die, sind auch die Zellen fähig, äh, auch unterschiedliche Anordnungen zu nehmen. Ja? Und im Prinzip hat die Zelle zwei Möglichkeiten, also nicht die Zellen, sondern die Zellenverbände zueinander Anordnung zu haben. Die eine Möglichkeit wäre in Reihe und Glied. Ja, das kann jetzt ein Reihe sein, das kann auch durchaus zweireihe sein. Wir machen jetzt nur mehr ein Reich, aber es geht auch zwei also es ordnet sich in Reihe und Glied an. Ja? Man nennt es eine epitheliale Anordnung. Ja? Das finden wir auch in unserem Körper noch immer an, an Oberflächen, an, an der Haut, an, in Schleimhalten, an der Mucosa. Äh, oder an Gefäßen, an der Intima zum Beispiel. Ja? Das ist eine epitheliale Anordnung. Ja? Und das machen die Zellen noch immer. Manchmal machen sie es äh, zum Beispiel indem Sie so schön äh, oder weniger schön. Zum Beispiel einen Kreis bilden, also wir werden es später mal hören, ein Sumit ist zum Beispiel so geordnet. Ja? Und dazwischen ähm, ja, so schöne epitheliale Anordnung. Was aber die Zellen auch immer wieder machen, dass sie das aufgeben, diese Anordnung, und sich ganz diffus im Raum anordnen. Ja? Also aus einer epithelialen Anordnung wird jetzt eine mesenchymale Anordnung. Ja? Äh, was ist da der Vorteil? Ja, der Vorteil ist, ähm, dass jetzt hier Raum ist, Raum wird eingenommen, äh, ich kann meine Form ändern, ich kann einen neuen Raum erobern mehr oder weniger und ich bin ganz flexibel. Ja, ich kann das ein bisschen verändern, ich habe Flüssigkeiten sich darin bewegen können und auch die Zellen können sich bewegen. Weil die Zellen, vor allem die äh, embryonalen Zellen, können etwas, was sie brauchen, um aus dem Epithelialen wieder ins Mesenchymale zu kommen, oder umgekehrt, ja, äh, sie können migrieren. Ja, also es ist ganz wichtig, dass diese Zellen in der embryonalen Entwicklung migrieren können. Auch in unserem erwachsenen Körper oder kindlichen Körper gibt es noch Zellen, die das können, das wären dann die Fibroplasten ähm, oder die Leukozyten zum Beispiel, die ja ganz wichtig bei der Wundheilung auch migrieren können. Ja. Also diese Veränderung zwischen epithelialer Anordnung und von der mesenchymalen zum Beispiel wieder in die epitheliale Anordnung, das nennt man Transition. Und das ist wirklich ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das machen die Zellen ständig, um vor allem bei der Organentwicklung sich neu anzuordnen. Ja, also um die embryonale Entwicklung zu verstehen, müssen wir auch diese Entwicklung hier äh, verstehen. Okay, was können Zellen auch noch in ihrer Entwicklung? Sie können etwas, was wir Aboptose nennen. Ich habe so einen, einen kleinen Block aus Plastilin und meine Tochter, weil ich ein bisschen schwach bin im Zeichnen, hat mir was vorgezeichnet, nämlich eine Hand. Und das ist ganz spannend. Bei der Handentwicklung haben wir einfach einmal eine Platte. Ja? Und äh, aus dieser Platte heraus wachsen jetzt nicht die Finger, sondern die Finger entstehen in dem Zellen zwischen den Fingern absterben. Ja, also es kommt zu einer Apoptose der Zellen zwischen den Fingern. So. So, dass dann schlussendlich eine Hand entsteht. muss man Fingernägel schneiden. So. Machen wir ein bisschen Apoptose, damit es hübsch aussieht. Ja, okay. Also die Zellen hier dazwischen sind abgestorben ja, durch Apoptose. Und dadurch entsteht jetzt eine Hand zum Beispiel. Ja, Gelenke entstehen genauso. Ja, also auch ein Gelenk ist am Anfang so ein mesodermaler Schlauch ja, mit ein bisschen Ektotherm rundherum. Das habe ich noch vergessen zu sagen, diese mesenchymale Anordnungen, die kommen meistens aus dem Mesotherm, die Epithelialen meistens aus dem Ektotherm oder Endotherm. Ja, und auch hier, wenn sie so aus diesem Schlauch verschwinden, dann die Zellen in einer Stelle, ja, nicht komplett, aber mehr oder weniger, und dann bildet sich hier auf einmal ein Gelenk. Ja, auch das entsteht durch Apoptose. Und Apoptose entsteht auch durch äh, oder hat einen wichtigen Aspekt im Gehirn. Ja, ups, so, die brauchen wir nicht. Ja also, ähm, ja, also, wir haben zum Beispiel ganz viele Neuronen, die liegen irgendwie unter, äh, durcheinander. Ja, wir wissen ja, eine der höchsten Neuronenanzahlen haben wir bei der Geburt, die eigentlich bis zum dritten Lebensjahr noch gesteigert wird. Ja, was machen jetzt Neuronen? Äh, Neuronen verknüpfen sich. Okay, versuchen wir da mal eine Verknüpfung. Moment. Ja, so geht's. Also wir machen hier eine Verknüpfung. Oh yeah. Also die Neuronentwicklung spießt sich gerade ein bisschen. Ja, also dann verknüpfen wir hier, machen wir eine Synapse hier. Eine Synapse da. Und dann machen wir hier noch eine Synapse. Da auch noch eine. So, und wir verknüpfen es wunderbar und haben dann einen. Hoppla! Ah, Schaltung ist ein bisschen umgedreht und haben jetzt hier eine wunderbare neuronale Verschaltung. Ah, so sieht man besser. Ja. Und was machen wir mit dem Rest von unseren Steinen? Ja, was tun wir mit dem Wir uns einfach weg. Ja. Also es ist besser, wir machen eine Apoptose mit all den Neuronen, die sich nicht verknüpft haben, damit wir dann viel besser mit dem spielen können. Ja, dann haben wir jetzt Platz für unseren äh, äh, Dings, Bums, Bums, Dings. Okay, also das wäre die, die Apoptose, äh, die eben bei der Gehirnentwicklung ganz wichtig ist. Und was wir auch brauchen ist, oder was auch passiert, was auch ganz wichtig ist, so ist, da jetzt ein eigenes äh, Plastilin, sorry, ja, äh, ist etwas, was wir auch Fusion nennen, ja, also, das sind jetzt äh, keine Schnecken, sondern das wären zum Beispiel Nieren, ja, also Nierenentwicklung, äh, ist natürlich jetzt nicht sehr exakt und schön, und bei der Nierenentwicklung passiert passiert's schwuppstiwupp, wenn die zwei Nierenpole zusammenkommen, ja, dann können wir sie nicht mehr trennen. Ups, man kann sie fast nicht mehr trennen. Ja, wenn man sie mehr zusammengibt, dann heften die zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig: das brauchen wir immer wieder in vielen Geweben. Seht, das geht schon immer auseinander. Also zum Beispiel, die, das Gesicht entwickelt sich mittels Fusion sehr stark. Wenn das nicht funktioniert, haben wir die ganzen Spaltbildungen im Gesicht zum Beispiel, also Kieferspalte, Gaumenspalte und so weiter. Wo wir das auch haben, ist zum Beispiel, wenn äh, ein, also die Aorta besteht aus zwei Teilen, ja, also wenn sich die zusammengeben, die zwei Teilen, und dann eine gemeinsame Aorta bilden. Ja, das gleiche passiert bei der Herzentwicklung, äh, oder wo es eben auch sichtbar ist, wenn es nicht funktioniert, ist bei der da wo das Neralrohr, ich mal das zusammenbringen, wo das Neuralrohr ja auch äh, aus einer Platte besteht und sich dann zusammenfaltet ja, und dann an den Stellen über fusioniert. Am Anfang ist noch am Neuroporus, Rostralis und Cardalis offen. Ja, und falls irgendeine Stelle, und das ist meistens so Höhe der Lendenwirseile, wenn die nicht zugeht, eben nicht fusioniert, dann haben wir eine Spinner bifida. Okay. Also, die ah, ist es fusioniert ganz gut. Äh, ja. Das machen all diese Zellen. Äh, und jetzt könnt ihr euch mal fragen, äh, warum sie das machen? Äh, naja, das hat sehr viel, äh, das hat sehr viel mit, äh, mit einem Begriff wie Induktion zu tun. Induktion, äh, Induktion bedeutet, äh, dass eine Zelle der anderen sagt, was sie zu tun hat. Nicht komplett, weil die nächste Zelle weiß schon, was sie zu tun hat. Sie hat ein gewisses Programm in ihrer DNA. Sie muss es nur abrufen. Sie muss es nur im richtigen Moment abrufen. Und das wird eben über Induktion, über wahrscheinlich chemische Stoffe, also wir kennen auch so klassische Wachstumsfaktoren auch noch in unseren Erwachsenenkörper, also durch diese Wachstumsfaktoren, wird die nächste Zelle dazu animiert, ihr Algorithmus, ihren Algorithmus, ihr vorgegebenes Programm ablaufen zu lassen. Ja. Im Unterricht ist es immer so, dass ich hier dann mit irgendeinem Schüler zum Tanzen beginne. Äh, Raimund Schiebold äh, kriegt jetzt ein bisschen Angst, aber keine Sorge, Corona, wir müssen da leider Abstand halten. Ja. Also es ist wirklich so, wenn ich jetzt ganz symbolisch tanzen darf, was wir von euch will. Also, ja, also wenn man den anderen in Kontakt kommt, ja, äh, und das ist ganz wichtig, eine gewisse Spannung zueinander aufzubauen, und mit dieser Spannung mache ich nur eine kleine Führung, und wenn wir uns über den Tanz geeinigt haben, ja vorher nein, also wenn ein gewisses Programm ist, dann reicht es aus, um dieses Programm laufen zu lassen. Aber es braucht diese Führung. Wie gesagt, das ist höchstwahrscheinlich chemisch. In der Biodynamik, die für manchen recht bekannt ist, gibt es auch so Postulierungen, dass vielleicht auch physikalische Aspekte diese Induktion übernehmen können, Kraftfelder, also die morphogenetischen Bewegungen machen, eventuell solche Kraftfelder und können das bewirken. Ein ja. kleines interessantes Beispiel von Induktion, was sehr offensichtlich ist, ist auch bei den Bienen zum Beispiel das Chile Royal. Wenn das eine, eine Königin bekommt oder eine Wabe bekommt, die die Königin werden soll, dann ist das die Induktion, um Königin zu werden. Genetisch ist sie komplett gleich zu den Arbeiterinnen. Ja. Interessant ist aber auch, dass die Weisel, das ist da wo sie drin liegen, auch äh, anders liegen als die anderen. Vielleicht gibt es hier wirklich auch eine physikalische Induktion. Okay. Also was haben wir bis jetzt gehört? Ich habe kurz die, äh, erklärt, äh, warum es vielleicht doch notwendig wäre, sich um die Embryologie zu kümmern. Und jetzt haben wir so mal kurz durchbesprochen, äh, wie, dies, äh, wie sich die Zelle verhält. Dass es hier nicht nur um reines Wachstum geht, sondern dass es auch Prozesse gibt, die äh, dazu führen, äh, dass die Zelle auch wirklich eine, eine gemeinsam mit der Vergesellschaftung mit anderen Zellen ein Bewegungsmuster äh, darlegt, äh, ein Bewegungsmuster, das wir eben in weiterer Folge äh, immer wieder vorfinden und auch beim Erwachsenen vorfinden. Okay, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist euch so ein bisschen einen Überblick zu geben über die ersten acht Wochen. Gar nicht so sehr in der Entwicklung, äh, das werden wir jetzt Stück für Stück so oder so machen, werden wir jetzt über die erste Woche sprechen sondern äh, so ein bisschen im Überblick, wie groß ist das Ganze. Äh, und auch da habe ich euch wieder ein paar Zetteln vorbereitet. So, und bevor ihr sie umschaltet, schaltet sie wieder zurück bitte auf die andere Kamera. Heute stelle ich die Regie vor äh, großen Herausforderungen, sie meistert es hervorragend. Es sitzen ja mindestens fünf Leute, die ich da brauche. Äh, ja. wir, wir haben... Wir gehen jetzt jede einzelne Woche durch und warum ich jetzt noch die Kamera wäre, ich werde jetzt hier von hier immer wieder ein paar Sachen nehmen, weil Millimeterangaben sind oft, wie Sie sagen, also zumindest für mich nicht wirklich merkbar. Was ich mir immer merke, ist, wenn es mit Essen assoziiert ist. Ja, Also, darf ich mich bitten, jetzt aufs Blatt wieder zu wechseln? Okay, so legen wir es wieder richtig hin. Okay, hier sehen wir Größenangaben der ersten vier Wochen. Ja, der Embryonalentwicklung, noch zur Erinnerung, die erste Woche ist die dritte Schwangerschaftswoche. die ja, erste Woche, die sich ja im, äh, das sehen wir später noch, ja gar nicht innerhalb des Kalums äh, des oft äh, bewegt, sondern das sind wir noch in den Tuben. Ja, in der ersten Woche, das, ist, das Ganze ist äh, mehr oder weniger weniger als ein Millimeter groß, sehr lange bleibt es einfach nur 0,2 Millimeter. Keine Ahnung, ich wollte, es gibt, ja, ich mache euch da so einen kleinen Punkt, ja, den jetzt kein Mensch sieht, aber ich weiß nicht, wie ich sonst 0,2 mm darstellen soll, als etwas, was man nicht sieht. Okay, kommen wir zur zweiten Woche, ja, ab der zweiten Woche haben wir die Nidation, die Einnistung passiert, hier und da sind wir jetzt schon, äh, äh, schon ein bisschen größer, also ein bis 2 mm. wobei man dazu sagen muss, also Ab der zweiten Woche entwickelt sich dann die Chorionhöhle. Man sieht sie ein bisschen. Wie gesagt, wir werden in der Werkstätte noch äh, darüber genauer reden. Also, das Ganze wird schon größer, aber, aber unsere, äh, unsere Plastozyste, unser äh, Keim, der ist, äh, der ist nicht so groß ein bis zwei Millimeter. Also, ähm, zum Beispiel ein Mohnkorn wäre so groß. Ähm, mal schauen, ob ich da irgendwas habe, was so groß wäre in meiner Küche. Hm. Moment, habe ich keinen gekriegt? Ähm, da habe ich vergessen zu suchen. Ähm, ja, das wäre 2 mm. Moment, ich habe da meinen mein Maßstab. Da. So, ja, das wären jetzt 2 mm in etwa. Okay, also hier hat man 2 mm. Ja, am Anfang ist 1, wechselt natürlich innerhalb von einer Woche. Okay. Na gut, äh, dann kommen wir schon auf, auf 2,5 mm äh, in, in der dritten Woche. Äh, und ja, angeblich ist so ein, ein, ein Kern von einer Zitrone, könnte zu groß sein. Schauen wir mal. Ich habe eine Zitrone mitgebracht. Äh, wir schauen nochmal den green. Na bitte. Äh, Missen wir den einmal? So. Mh, ziemlich gut. Das macht man immer bei so Kochwerkstätten, dass man immer dann riecht und sagt, dass das so gut ist. Na super, die ist ja über die ist ja 5, 6, 6, mm groß. Na, die hängen wir uns für anders mal auf. Okay, also 2,5 mm, da braucht man wieder so ein kleines Trümchen. wo ich mir erst meine vierte Schwangerschaftswoche ist weg okay so okay das ist zu groß so so also seht das ganze Leben fängt klein an und in der vierten Woche ist es dann so einen halben Zentimeter groß und dann nehmen wir jetzt unseren Kern. Okay, also das wäre jetzt mal der Überblick über die ersten vier Wochen. Ja. Also nach vier Wochen sind wir jetzt so einen halben Zentimeter in etwa groß, äh, was noch nicht die Welt ist. Ja. Aber so beginnt einmal unsere Welt. Vielleicht können wir jetzt ich das darauf und jetzt gehen wir zu 5. Woche, also zur 7. Schwangerschaftswoche. Ja, also 7. Äh, Schwangerschaftswoche, 5 mm, 5, 6 mm, 7. Wie gesagt, das ist immer schwierig. Nehme ich jetzt den, den ersten Tag oder, oder die, ähm, am Ende. Schauen wir mal, da haben wir so eine Blaubeere. Sie ist jetzt 8 mm. Ja, legen wir es hin, das passt ganz gut. Seht, wir haben dann zur sechsten Woche ein ziemliches Wachstum. Dann da tut sich dann schon relativ viel. Wir haben überhaupt jetzt in dieser fünften bis achten Woche da entwickeln sich jetzt die Organe. Wie ihr seht, auch hier in den Bildern so dritte, vierte Woche. Dritte, vierte Woche da beginnt erst richtig die Zweidimensionalität, also aus der dritten zur vierten in etwa. Und in der vierten startet die Zweidimensionalität so richtig los. Und und wir, äh, wir das Ganze geht jetzt aus einer, aus einer äh, Keimscheibe heraus, äh, wird es schon langsam dreidimensional. Ja, also da haben wir Blaubeere und in der sechsten embryonalen Woche, in der achten, haben wir dann schon 1,5 cm. Schauen wir, da wir. Himbeere verwenden, ja, neunten Schwangerschaftswoche, Jetzt sind wir schon ein bisschen größer, schauen äh, was wir da drin haben, ja. naja, das sind zwei Zentimeter, naja. und an der achten Woche, das nehmen wir da, Dann nehmen wir dann eine, Okay, zweieinhalb Zentimeter, passt das so in etwa, naja, sind schon fast drei cm. Okay, also, können wir es vielleicht wieder auf ein Bild kriegen. Ja, also das wären unsere Größen, das sind jetzt die Wochen nicht, so, unsere Größen ungefähr in den ersten acht Wochen. Ja, also nach acht Wochen haben wir, ja. Na gut. Ähm, ja. Dann gehen wir weiter. Beziehungsweise gehen wir jetzt wieder zurück. Äh, Moment, ich muss noch. Cool. Alles. Hm. Keine Assoziationen bitte für irgendwelche Dinge, die ethisch nicht richtig wären. Äh, was wir jetzt machen? Und wir schauen uns jetzt die erste Woche an. Und ähm, die Entwicklung der ersten Woche. Ähm, und dann fangen wir an mit, mit einer Eizelle. Ja, also eine Eizelle, die OZYTE, ähm, hier dargestellt, auch wieder mit Plastilin. Und ihr seht, um diese Eizelle herum haben wir so eine, eine Schicht, da gibt es eine Schicht, eine Proteinschicht, das nennt man Zone Peluzida. Und was die, die Eizelle, die befruchtbare Eizelle ja auch noch hat, sind ganz viele weitere Zellen. Das es haftet es leider nicht Doch die, jetzt schalten wir wieder auf die andere Kamera bitte. Also wir haben dann ganz viele Zellen rundherum, legen wir es so herum ja ihr müsst euch die die Eizelle jetzt vorstellen bedeckt von lauter kleinen rosa Kügelchen ähm, das wäre die Corona Radiator ja, ihr wisst ja das haben wir noch ein paar Kügelchen vorbereitet machen wir nichts machen wir noch ein paar während ich mich erkläre. Ähm, ihr wisst ja die die Eizelle entwickelt sich ja ähm, naja eigentlich die Eizellen, die gibt es ja schon bei der Geburt des jungen Mädchens. Ja? Also wir haben, wir haben, wenn ein junges Mädchen auf die Welt kommt, ca. eine Million Eizellen. Und die, die meisten Eizellen sterben eigentlich bis zur Pubertät und, und von den eine Million pro War haben wir dann schlussendlich so etwa 100.000 Eizellen über und all diese Eizellen haben ja eine Schicht. Von Zellen rundherum. Ja, also ihr müsst euch natürlich das bitte äh, dreidimensional vorstellen. Ja, so rundherum äh, finden wir diese Zellen. Äh, wir nennen diese Zellen auch die Wir Ganz zwar noch ein bisschen unterschieden, aber für uns reicht es einmal. Folyklepithelenzellen, die das Ganze jetzt rundherum bedecken. Und diese Folyklepithellen äh, haben ja äh, eine Aufgabe. Nehmen Schutz neben der Ernährung natürlich auch eine Produktion von Hormonen, und zwar von Östrogenen. Ja? Und diese Östrogene äh, werden ja dadurch stimuliert, also, äh, oder besser gesagt, diese Follikelbitelzellen werden ja dadurch stimuliert, dass wir FSH aus der Hypophyse erschütten, und wenn ihm die Pubertät beginnt, die Menstruation beginnt, dann reifen jetzt 10-15 bis 15 von diesen schlussendlich heran, sie sind schon vorher ein bisschen angereift aber pro Zyklusreifen 15 heran, 10 bis 15, am Ende bleibt dann ein Ozyt über mit äh, Follikliopithelsen rundherum, die natürlich Stück für Stück immer mehr wachsen. Ja, es werden immer mehr Zellenreihen angeordnet und umso mehr Zellenreihen sich andauern, umso mehr Östrogen entsteht. Ja? Und äh, wenn, wenn dann LH ansteigt, ja, über Rück Rückkopplungen, dann äh, wird die Ozyte ausgeschüttet mit einem Teil der Folykiopedelzellen, das kommt dann außen Ovar raus, und ich mache es mal wieder kaputt. Äh, dann gelangen die hinaus und diese Zellen bilden eben die Corona-Radiator. Äh, Sinn und Zweck dieser Östrogenausschüttung und, und äh, ist sicher auf jeden Fall einmal die Vorbereitung vom Uterus, es gibt noch andere Gründe also um das Endometrium aufzubauen, und ein großer Teil der sein bleibt er ja zurück, und die schütten jetzt auch ein Hormon aus, das Progesteron, um weiterhin das Endometrium vorzubereiten. Okay, also dieser Teil gelangt jetzt in die Tuben, ja. jetzt mache ich einen ganz gefährlichen Teil, ich versuche nämlich kurz einen Uterus zu zeichnen und die Tuben. Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich ein miserabler Zeichner bin. Aber ich werde mich jetzt bemühen. Ich bemühe mich immer, aber es gelingt nicht. Ich muss nur schauen, ob ich da richtig. Also, wenn wir ein Otteros haben. Und dann haben wir hier, ich versuche es dreidimensional darzustellen, die Duben. Okay, und dann ähm, ein Uterus, und da geht dann in die Vagina weiter. Okay, ich bin jetzt sehr versucht, hier zwei Augen herzumachen, und dann schaut es aus wie ein äh, Aber wie gesagt, symbolisch soll es jetzt eine Gebärmutter sein. Ihr wisst, die, halt, die Stellung der Gebärmutter schaut in, in, in, in Natura ganz anders aus, aber nur symbolisch. Ja? Und unsere Eizelle gemeinsam mit ihrer Corona Radiator, ihrer Zone Pelucida, wandert jetzt durch die Tuben. In den Tuben kommt es zur Befruchtung mit einem kleinen Sperma. Ich habe es vorbereitet, aber das ist irgendwie verschwunden. Okay. Was nicht sonderlich verwundert, weil äh, ja hier haben wir eins, was extrem klein ist im Vergleich zum, zum, äh, zur Eizelle. Ja? Also, diese Ei, dieser Sperme muss einmal da durch, an bestimmten Stellen geht das oft nur, und kann dann eindringen in, in, die, in die Eizelle und es kommt zur Befruchtung. Okay. okay. Und äh, Befruchtung heißt, es bilden sich zwei Vorkerne, und die zwei Vorkerne äh, vermengen sich dann, ja, so wie sich jetzt die zwei, jetzt machen wir uns ein bisschen größere, Befruchtete Eizelle, die zwei Vorkerne vermengen sich. Ja, das Zytoplasma äh, von dieser Zygote ist nur von der Mutter, nur von der Eizelle. Ja, aber die Genetik ist eben zu so mehr oder weniger 50% von väterlicher Seite. Okay. Also hier haben wir jetzt eine schöne große Zygote. Ja, äh, was wir nicht vergessen dürfen ist, ich mache es mehr so ja, symbolisch. Ja, das Ganze ist wieder in eine Zona Pelucida eingestückt. Ja, rundherum. Ich gebe es auch wieder raus, weil ich es sonst nicht weiter verwenden kann. Okay. Was auch vielleicht Interess oder für manche interessant ist, wenn ihr es hier seht. Manchmal sind so, wenn man so einzelnen sieht, dann sieht man auch links und rechts so klein. Zwei kleine Pünktchen oft. Ja, das sind die Polkörperchen. Im Prinzip kann man bis zu drei Polkörperchen haben. Ihr wisst es, bei der Miose entsteht oft aus einer Diploiden dann vier Haploide. Naja, und die Eizelle holt sich aber das Zytoplasma immer nur zu einer Zelle. Ja, so dass diese Polkörperchen einfach verhunzelte Kerne sind, ohne Zytoplasma. Ja, wie gesagt, es gibt dann, man sieht es aber selten, weil das verkümmert früher, ein drittes Polkörperchen. Aber hier, der Egoist, die Eizelle hat sich das ganze Zytoplasma geholt. Okay, also wir haben jetzt... Erster Tag unseres Lebens, wir haben eine Zygote. Die Zygote zur Erinnerung ist wieder äh, totipotent, aus der wird alles entstehen. Da ist alles drinnen, äh, was einen Menschen ausmacht. Okay. Und was passiert jetzt mit dieser Zygote? Ihr wisst es wahrscheinlich. Wir haben eine Furchungsteilung. Ja, Furchungsteilung heißt, es werden wirklich zwei gleiche Teile gebildet. So. Okay. Ja. Und jetzt nenne ich diese einzelnen Zellen im sehr lange nicht mit Plastilin gespielt. Diese zwei einzelnen Zellen nenne ich jetzt Plastomer. Ja? Und die teilen sich weiter, also Forschungsteilung, Das geht manchmal recht asynchron, das muss nicht immer gleichzeitig sein. Also wir haben immer mehr. Ja, und die teilen sich und teilen sich ja, und teilen sich. Ja. Das machen sie so die nächsten vier Tage. Ja, also jetzt stehen immer mehr Plastomeren. Ja. So. Das Ganze hat sich jetzt von der Größe überhaupt noch nicht verändert. Weil was haben wir noch immer um diese Uh, Plastomeren rundherum, wir haben noch immer die Zona Pelucida. Also es bleibt immer so um die 0,2 uh, mm groß. Ja. Okay. Und diese Plastomeren sind aber noch immer totipotent. Was hier manchmal passiert in diesem Stadium, dass sich ein Plastomer denkt, Na, ich will jetzt nicht mehr mit euch. Ja. Und da entstehen dann Zwillinge. Also schon einige Zwillinge. Aber die haben dann auch in der Entwicklung also unterschiedliche Plazenten, unterschiedliche Chorions, unterschiedliche Heute dadurch. Es ist eigentlich selten, dass am Anfang ein, ein Zwilling entsteht, ein Einleger, meistens ist sie in diesem Stadion. Okay, Also, das geht so drei, vier Tage, ja, von der Größe bleibt es immer gleich, aber das wird ziemlich eng und jetzt haben wir den ersten Schritt der Differenzierung. Ja? Und da passiert auf einmal etwas. Es passiert nämlich, dass jetzt manche Zellen sich in einen Embryoblast verwandeln und andere Zellen in einen Trophoblast. Wir nennen das Ganze jetzt Plastozyste. Ja, die habe ich aber auch vorbereitet. Ja, also, da brauche ich auch ein kleines Hilfsmittel. Im Prinzip haben wir jetzt einen Haufen mit Embryoblast. Und rundherum haben wir Zellen, ja, und da habe ich jetzt so ein Verpackungsmaterial genommen und all diese, jeder dieser Noppen ist so eine Zelle. Und ihr seht jetzt schon einen Unterschied. Ja, ihr seht, dass diese Zellen, diese Noppen, mehr oder weniger äh, epithelial angeordnet sind. Eines neben der anderen. Und dieser Embryoplast, dieser Haufen, ist jetzt mesenchymal angeordnet. Ja, oder annähernd mesenchymal. Ich weiß, jetzt stehen hier die Zellen nebeneinander noch, aber sie stehen relativ ungeordnet nebeneinander. Ja, und, was noch passiert ist, wir haben jetzt hier die, unsere erste Zelldifferenzierung. Ja, eine Zelldifferenzierung, die bedeutet, dass hier wird der Mensch, ja, und die andere, also der Embryoblast und die anderen Zellen, der Trophoplast, äh, wird zum Teil der Plazenta, zum kindlichen Teil der Plazenta. Ja. Also es ist nicht mehr totipotent, ja, weil diese einzelne Zelle kann, keinen, äh, kann zwar schon einen Menschen bilden, aber sie kann keinen Menschen und eine Plazenta bilden, das konnte die Zigote noch. Ja, ja, dass diese Plastozyste mit dem Embryoblast ist nur fähig einen Menschen zu bilden und der Trophoblast, wie gesagt nur äh, die äh, Plazenta, der kindliche Anteil, Plazenta. Es ist noch immer am Anfang richtig eng, Wir nehmen wie gesagt das ist die Plastozyste. Ja, und jetzt passiert wir haben noch immer hier unsere Zone Pelucida ja, Also wir haben noch immer die Zone Peluzida. und jetzt kommt es zum Hatching. Ja, also es kann aus der Zone aus der, aus der ja, Zone Peluzida rausgehen, auf einmal kriegt es Platz. Ja, und ich hoffe man kann es sehen, auf einmal haben wir hier Raum dazwischen ja, und das Ganze wird größer und wird schlagartig äh, eben von 0,203 mm bis zu 1 mm Größe okay. ähm, Das Ganze passiert eben am Ende der ersten Woche, ja, nochmal zur Erinnerung ja, Befruchtung sollte eben in den Duben passieren ja, äh, dann die Bildung der Plastomer, also der Zygote, der Plastomer basiert eigentlich noch äh, auch zum Teil in Duvens und den vierten Tag, fünften Tag herum kommt es in ins Kavum hinein. Ja, das habe ich jetzt vergessen, wir sprechen ja hier von der Morula. das Ganze ist noch klein, eingeengt durch die Zone Piluzita, dann ist der nächste Schritt ebenso ab vierten, fünften Tag in die Teilung, Differenzierung, Embryoblast, Trophoblast. Ja. Dann kommt es zum Hedging, ja, also noch einmal aus dieser Schicht kann das Ganze rausgehen. Ja, es wird größer und am Ende der ersten Woche, und dann sind wir schon äh, mit unserem Vortrag auch zu Ende, kommt es jetzt zu einer Einnistung, zum Hineingleiten ins Endometrium. Und zwar immer, das werden wir am nächsten Mal genau besprechen, immer mit, der, mit Embryoblast voran, Richtung Endo, ähm Ja, Richtung ja. Der Embryoplast geht immer voran. Beste Platz der Einnistung ist mehr oder weniger hier, äh, am besten in der Hinterwand, also zum äh, Rücken der Mutter hingerichtet. Ja, es geht auch weiter voran. Wäre hier eine Einnistung oder weiter unten könnte es zu einer Plazenta previa führen, was dann bei der Geburt, bei der vaginalen Bindung ein Problem. Ist. Na gut. Meine Damen und Herren, das war der erste Teil der embryonalen Werkstätte, der Osteoprat osteopathischen embryonalen Werkstätte. Als äh, Frage an der Regie, gibt es irgendwelche Fragen oder tauchen jetzt noch irgendwelche Fragen auf? Äh, was meine große Bitte wäre, ist. Dass ihr vielleicht an erich.wiso.at einfach Fragen schickt bei der embryonalen Entwicklung, ganz egal aus welcher Phase, vorweg, die euch interessieren und die wir einfach in dieser Werkstatt dann genauer anschauen werden. Ich plane fürs nächste Mal, aber da spreche ich mit Diana noch ab, wie, ob sie was anderes vorhätte. Ich würde planen, einfach weiterzugehen, zweite Woche vorzustellen. Äh, und äh, als, als konkretes Kapitel und so als Überbau, äh, Patiententwicklung und fundamentale Erkrankungen oder wir machen eins zu beiden Bilden. Okay. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich freue mich schon, das jetzt alles zusammen zu dürfen. Äh, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und jetzt, glaube ich, gibt es eine Ankündigung für, für nächste Woche, ab und für morgen. Ja. Also die Dame, die sich hier die Haare raus, das ist die Diana Stöckl. Und die wird mit euch ein paar politische Dinge besprechen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seht sie auch bald zu der prinale angeherrscht. Ich sage tschüss und danke für alles. Ja, und Entschuldigung und und und und und und. Übermorgen, Donnerstag, haben wir dann den Christian Hartmann wieder bei uns. Und der spricht äh, über die verlorene Identität der Osthypnoten. Ja gut, spannend wird's und am Freitag, Open Mikrofon, das heißt, was habt ihr zu sagen? Wie gesagt, meldet euch einfach, seid dabei. Ja und meine Bitte ist wieder über Likes und viele Shares, damit wir das Ganze ein bisschen unter das Volk bringen. Okay, alles Liebe, ich sag Tschüss und wünsche euch noch eine gute Nacht.